Das Spezielle an Emil Frey in Münzigen ist, dass wir ausschließlich mit Gebrauchtwagen handeln und nicht mit Neuwagen im Gegensatz zu allen anderen Filialen der Schweiz. Für Emil Frey. Mein Chef unterstützt eigentlich richtig sehr gut. und Wie er hilfsbereit ist und wie er hilft, um Sachen zu machen, dass sie richtig kommen und das Kunden so gefreut haben und so. Und wenn ich auch etwas nicht verstehe, wie sie mir klären oder wie sie mir helfen, dass es gut kommt. Klar sie sind sehr gut und sehr nett und sehr freundlich. Die Tatsache, dass wir hier ausschließlich mit Gebrauchtagen handeln, ist für einen zukünftigen Lernenden interessant, da er alle möglichen Marken und alle möglichen Arbeiten an diesen Marken Lehren ausführen wird. Ein Lernender sollte bei uns die Lehre machen, dass wir die Mobilität, die in Zukunft sicher auch da sind, dass wir die unterhalten und weiterführen können. Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter. Sie verhalten sich vorbildlich aus sind eine Quelle der Ruhe.